Vor zwei Jahren also ich hatte ich ja die Erinnerung, war ich mit Merlin eine Gartensiedlung in den Stöcken, wo er angeblich noch kein Schneefeld hier. Ich gehe mal jetzt mal hin und runter zur Inspiration. Ich wünsche einen schönen Meetball. Es ist alles schön gesund und munter. gut ist das. Schön, aber kalt. Winter, ne? Ich wünsche euch was. Ciao. heute schönes Rundchen gegangen. Mal durch den Garten zieht, noch in den Stücken. Oh, mit hier. Der immer grüne Idex. So groß sieht denn der Winter nicht aus. Da ist er. Da macht sie Auch genannt Merlin. Das ist kein Elix. Aber ich keine Ahnung. Zwischen ist er. Ah ja, egal. Sieht schön aus, ne? Oder nicht? Ich find's noch ein bisschen grüner, sieht schön aus. Wenn das schon nicht schneit, Soll nämlich morgen nicht schneiden. Soll morgen regnen. sieht schön aus. Und in der Sonne weine ich auf jeden Fall. Ist das Grün immer irgendwie anders, oder? Wenn die Sonnenstrahlen da drauf leuchten. Ja, okay, schön wünsche euch Ciao.